Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der Zinnit Retention Solution Ihr FileNet regelkonform machen können. In den letzten Jahren wurden vermehrt Unternehmen mit hohen Millionenstrafen abgewatscht, weil sie ihre Daten und Dokumente nicht regelkonform verwaltet haben. Insbesondere die Datenschutzgrundverordnung DSGVO hat die Situation deutlich verschärft, zumal die Aufsichtsbehörden die Umsetzung jetzt forcieren. Aktueller Spitzenreiter in Deutschland ist der Modekonzern H&M mit einer Strafe in Höhe von 35 Millionen Euro. Selbst der holländische Tennisverband musste mehr als eine halbe Million Euro Strafe bezahlen, da DSGVO Regularien verletzt hatte. Solche Regularien gibt es aber nicht nur in der EU, sondern in vielen Staaten. Der California Consumer Privacy Act ist ähnlich streng wie die DSGVO und ebenso extraterritorial. Deutsche Unternehmen, die Daten von kalifornischen Bürgern verwalten, fallen genauso darunter. Leider enthalten die Dokumente im Fynet-Repository viele personenbezogene Daten und können daher schnell sehr teuer werden. Die Verwaltung von Aufbewahrungsfristen ist mittlerweile zwingend notwendig und zahlt sich schnell aus. Im Laufe der Zeit haben sich viele Dokumente angesammelt, deren Relevanz nicht mehr gegeben ist. Gelöscht wurden diese trotzdem nicht. Dadurch entstehen unnötige Speicher, Administrations- und gegebenenfalls Migrationskosten. Gleichzeitig steigen die Risiken, falls zu behaltene Dokumente gelöscht oder zu löschende Dokumente behalten werden. Dieses Problem muss definitiv angegangen werden. Final-P8 bietet Basisfunktionen für Aufbewahrungsfristen, allerdings sind diese bezüglich ihrer Verwaltung und der Handhabung sehr limitiert vor allem in Bezug auf ein aussagekräftiges Reporting und Freigabeprozesse. Die Lösung hierfür ist die CITED Retention Solution, die die Basisfunktion von FinalP8 ergänzt. Reports bieten einen schnellen Überblick über alle Dokumente, die zur Löschung anstehen und deren Fristen. Aufbewahrungsfristen können für bestimmte Dokumententypen auch ereignisbasiert festgesetzt werden, zum Beispiel für Verträge oder Rechnungen. Die Löschung von Dokumenten erfolgt kontrolliert und sicher, entweder manuell oder automatisiert in Stapeln. Alle Löschungen und Modifikationen werden protokolliert und sind somit zum Beispiel für Audits nachvollziehbar. Kritische Dokumente können erst nach entsprechender Freigabe gelöscht werden. Nicht zu löschende Dokumente können über Löschsperren geschützt werden. Die Freigabeprozesse können mehrstufig sein, je nach Kritikalität des Dokuments. Um die Aufwände für die Sachbearbeiter zu minimieren, können Freigaben auch für ganze Dokumentenstapel erfolgen, anstelle von individuellen Freigaben je Dokument. Wird die Löschung verweigert, bekommt das Dokument automatisch eine neue Aufbewahrungsfrist. Wenn zu löschende Dokumente weiterhin benötigt werden, zum Beispiel für Rechtsverfahren, können sie durch manuell oder automatisch gesetzte Löschperren geschützt werden. Die Reports können frei konfiguriert werden je nach Anforderung, zum Beispiel nach Objektklasse oder Storage Area. Diese Reports werden automatisch erstellt und den zuständigen Sachbearbeitern zugestellt, zum Beispiel als täglicher Bericht für den Datenschutzbeauftragten. Damit verpassen sie keine Löschfristen mehr für nicht mehr benötigte Dokumente. Sachbearbeiter können Fristen, Löschungen und Sperren direkt im Content Navigator nach ihren Kriterien selbst definieren. Die Zinit Retention Solution ergänzt Finite P8 Content Manager und den IBM Content Navigator. Ein Plugin im Content Navigator stellt die Frontend-Services zur Verfügung, sodass die Handhabung sehr einfach und intuitiv ist. Die Hintergrundverarbeitung in Finite P8 steuert der Zinit Service Manager, der Bestandteil der Lösung ist. Mit der Zinit Retention Solution erhalten Sie Transparenz über die Fristen Ihrer Dokumente und sehen sofort, welche Dokumente ablaufen und welche geschützt sind. Effektive Freigabeprozesse und Löschsperren geben Ihnen Kontrolle über die Dokumente. Die automatisierte Verarbeitung und Protokollierung erspart Aufwände und reduziert die Fehleranfälligkeit. Damit lassen sich die Risiken reduzieren, die mit der Nichteinhaltung von Regularien wie der DSGVO verbunden sind. Sehr, sehr teure Strafzahlungen können damit vermieden werden. Außerdem reduziert die Löschung nicht mehr benötigter Dokumente, Speicher und Administrationskosten. Durch eine exemplarische Implementierung lässt sich die Retention Solution schnell und effektiv einführen. So geschehen bei der europäischen Tochter einer großen asiatischen Versicherung, die ihr Finet-Repository DSGVO konform machen wollte. Die Umsetzung erfolgte exemplarisch mit ausgewählten Abteilungen, hier Finance, Claims und Underwriting, sowie dem Datenschutzbeauftragten. Überlegungen zu einer eigenentwickelten Lösung wurden schnell ad acta gelegt, da die Retention Solution als Standardsoftware für diese Anforderungen schneller, einfacher und kostengünstiger ist. Sowohl bei der Einführung als auch im laufenden Betrieb und bei Änderungen, vor allem im Finet Repository. Treffender kann man das Thema nicht zusammenfassen. Compliance ist kein Nice-to-have, sondern ein absolutes Muss. Gerne erstellen wir Ihnen ein Lösungsszenario mit den damit verbundenen Kosten für Softwarelizenzen und Dienstleistungen. Sprechen Sie uns einfach an. Danke.